Hallöchen Leute, oder sollte ich besser sagen, Konnichiwa? Versteht ihr? Wegen Kon und Japanisch und so... Ach, leckt mich doch alle! Ich habe zusammen mit Kiyomi die Nikon in Hannover unsicher gemacht. Für alle, die nicht wissen, was die Nikon ist, es ist eine kleine Anime- und Manga-Messe in Hannover, die einmal im Jahr über mehrere Tage stattfindet. Dort gibt es viel Merchandise, Mangas und so weiter zu erwerben. Es finden viele Events wie Karaoke-Wettbewerbe statt und natürlich gibt es auch ganz viele Cosplayer. Dort angekommen, holten wir uns erstmal unsere Tickets am Schalter ab. Danach betraten wir den großen Bühnensaal im oberen Stockwerk, wo sogleich auch schon das erste Event stattfand. Es war ein Bühnenauftritt vom Gesangsduo Z-Cross, wo sie auch unter anderem Let Out von Full Metal Alchemist gesungen haben. Und das komplett in Japanisch. Respekt! Als nächstes machte ich bei einem Esswettbewerb mit. Warum, fragt ihr euch vielleicht? Ja, weil ich Hunger hatte und gratis essen konnte. Hashtag ich, als anerkannter Fifras hatte gute Chancen zu gewinnen. Wir mussten dort scharfe, <lacht> scharfe Wasabi-Erdnüsse schnellstmöglich in uns reinkippen und durften dabei Milch trinken. Dabei bestand dieser Wettbewerb aus drei Runden. In der ersten durften wir doch unsere Hände benutzen und den ganzen Becher Milch leeren. In der zweiten durften wir nur noch maximal einen Schluck Milch trinken und in der dritten und finalen Runde bekamen wir mehr Nüsse vorgesetzt, durften keine Milch trinken und nicht mal die Hände benutzen. Das war natürlich besonders herausfordernd. Ich muss das gewinnen! For my Nakama! Three, two, one... Fight! You are already dead. What?! for the win! Als nächstes besuchten wir den Games Room, der sich auf der gleichen Etage befand. Dort standen überall Bildschirme mit vielen verschiedenen Konsolen, auf denen man sich gegeneinander aufs Fressbrett geben konnte. Dort fanden wir auch Mario Kart Double Dash vor und wir lernten Danny kennen, mit der ich mich natürlich messen musste. Den ersten Cup habe ich verloren, aber auch nur, weil ich so unglaublich eingerostet war und die Fahrphysik des Spiels sich etwas merkwürdig angefühlt hat. Im zweiten Cup ging ich aber siegreich hervor. Danke an dieser Stelle für das intensive Battle. Der Tag war auch schon fast wieder rum und zu guter Letzt wurde mir im Foyer noch Go beigebracht. Pokémon Go? I play Pokémon Go. Every day. Nicht Pokémon Go, ihr Bengel, sondern Go, das Brettspiel. Es war recht interessant, jedoch habe ich leider verloren, sogar mit Handicap. Damit war der erste Tag mehr oder weniger auch schon rum, doch uns erwarteten ja noch zwei weitere. Hallöchen. Mm, mm, ah. Äh, es ist gerade Freitag, Ende Freitag. Ich bin wieder zu Hause, wie man hier sehen kann. Den Schaumstoff wenden. Äh, ja, ich bin zu, äh, zurück von der Nikon. Erster Tag war ganz cool. Ähm, ich habe auch fett abgestoppt, Ihr habt das ja auch wahrscheinlich im Video gesehen. Ich habe ja an diesem Essenswettbewerb teilgenommen. Äh, ja, ihr habt ja gesehen, ich habe im Zeitraffer, <lacht> im Real Life, Real Time Zeitraffer, habe ich äh, ja diese Wasabi-Erbsen aufgefuttert und ähm, Preis abgestaubt. Ich habe eigentlich ein Video gedreht, wo ich das, wo ich direkt auf der Nikon, äh, das, also gezeigt habe, was ich, ähm, was ich gewonnen habe. Aber da es ja kein Sound hatte, hat das irgendwie keinen Sinn gemacht. Deshalb muss ich das jetzt nochmal drehen. Also, erster Platz. Erster Platz. Ich, erster Platz. Ich bin so ein Vielfraß. What am I doing with my life? Gab es eine Tenchimuyu, the movie, DVD. Chimuyu. Gab es einmal Saber, Saber Marionette. Und wartet, wartet, wartet. Davor noch ein Poster, ein Doppelposter und so. Da ist nahe. hat man auf der einen Seite. Das ist echt groß. Ghost in the Shell. Und jetzt kommt's. Ja ja. Ein Death Note, äh, Death Parade äh, Poster. Oh, Death Parade ist so ein geiler Anime. Jeder, der, äh, der Zugang zu gewissen Seiten hat, oder vielleicht auch, ähm, das vorhat, sich so zu kaufen, guckt euch diesen Anime an. Der ist mega gut und hat ein richtig geiles Opening. Shinotori, Phoenix Edition. Nee, The Phoenix, The Circle of Life. Äh, scheint auch ein alter Anime zu sein oder ein älterer. Ich weiß gar nicht, ist das Spiegel verkehrt? Ich glaube, das Spiegel verkehrt. Nee, das ist nicht spiegelverkehrt. Jetzt kommt der Knaller. One Piece, Burning Blood Steelbook Edition. Für PS4 habe ich gewonnen. Zum Glück habe ich eine PS4. Äh, wäre bitter, wenn ich, äh, zumindest für die anderen wäre es bitter, wenn ich keine PS4 gehabt hätte und das Ding gewonnen hätte. Ich habe das Spiel ja eigentlich für einen Kumpel von mir ge gewonnen, für meinen besten Freund. Der ist ja ein riesiger One Piece Fan. Äh, das Ding ist, hier, das ist äh, Vorderseite, das ist sogar Holo. Ja, wie damit die Yu-Gi-Oh! Karten. Äh. Holo äh, und auf der Rückseite Sabo. Oh ja, es ist sogar noch richtig schön unverpackt. Oh, mit diesem geilen Plastik. Oh. Ich habe nicht zugehört, während der, während der, ähm, während die Jury da quasi oder der Moderator uns äh, erklärt hat, was das für ein Ding ist. Ich dachte, das wäre ein Film äh, und nicht ein Spiel. Ich, ich dachte gerade, äh, ich dachte zu der Zeit, äh, Burning Blood, ah. War das ein Spiel oder war das einer der Filme? Ich weiß es gar nicht. Egal, Hauptsache One Piece. Also habe ich mein Bestes gegeben und habe alle dort abgezogen, weil ich so ein Viefrass bin. Ja, und habe das Spiel jetzt gewonnen. Mein bester Freund hat keine PS4, der wird damit wahrscheinlich nichts anfangen können, aber hey, scheiß drauf. Äh, ich meine, der Wille in Ehren, das ist doch was zählt. Der Wille, er hat mir die Kraft gegeben, alle anderen im Fressen zu schlagen, also... ähm. Ich glaube, er wird sich trotzdem freuen. Am Tag danach haben wir uns erstmal richtig fett All-You-Can-Eat im Ichiban gegeben. Aber so richtig. Nach unserem kulinarischen Übersättigungsabenteuer fuhren wir wieder zum Gebäude der Nikon. Wir besuchten als erstes wieder die große Saalbühne, wo auch kurz darauf ein entspannender Geisha-Tanz stattfand. Danach betrat noch kurz ein anscheinend etwas bekannterer Cosplayer namens Tinyasu die Bühne und erzählt ein wenig über seine Con-Erfahrungen hier in Deutschland. Uh, so, if you like Germany that much, what are some particular perks you enjoy about being in Germany or Germans in general? Actually, I think it is the Germans in general, because are all very nice people and I understand some of what you're saying and you have no clue that I do, so it kind of feels like you're... Wir mussten aber den Saal verlassen, denn mich erwartete nämlich der Synchronsprechworkshop und anschließende Wettbewerb. Es war echt witzig, wir durften Charaktere aus einigen Animes unsere Stimmen leihen, wurden auch ein wenig angewiesen und jeder konnte mitmachen und selbst erleben, wie er oder sie in einem Anime klingen würde. Zwischendurch hatten wir dann eine kleine Lüftungspause, weil es Echt heiß und stickig da drin wurde. <lacht> Nach der Pause startete der Synchronsprechwettbewerb, in welchem sich jeweils die Geschlechter untereinander duellierten, sodass am Ende jeweils ein Mädchen und ein Junge als Sieger hervorgehen würden. Beide Gruppen bekamen unterschiedliche Szenen, jedoch waren beide dramatisch und ernst gestaltet. Alle, die sich vorher angemeldet hatten, kamen nach und nach vors Mikro und hatten drei Versuche, ihre Szene zu rocken und vor allem Lübsing zu sprechen. Man denkt, es ist einfach, Lübsing zu sprechen. Auch ich dachte es erst. Aber es ist echt schwer, vor allem, wenn ihr ungewöhnlich lange Sätze in einem kurzen Zeitintervall irgendwie reingequetscht kriegen müsst. Nach einer gefühlten Ewigkeit in einem Raum, der sich mittlerweile zu einer Low-Budget-Zone entwickelt hat, kam ich endlich dran und verkackte erstmal so richtig schön die beiden ersten Versuche. Ich hatte keine Ahnung, wie sehr sie leidet. Sie hat gelitten und ihr Tod gefehlt. Und ich hatte keine Ahnung. Ich habe Mutter einfach so im Stich gelassen. Ich habe sie umgebracht, okay gut. Boah, ein Zeitung ist echt so... Wie gesagt, das Lip-Syncing ist gar nicht so einfach mit nur drei Versuchen und vor allem muss man gleichzeitig lesen und aber das Geschehen auf dem Bildschirm irgendwie beobachten. Zu viel Multitasking für meine Hirnzellen, die sich in dem Moment sowieso auf meine Nervosität und das Adrenalinbad konzentrierten. Beim dritten Versuch schaffte ich es zum Glück einigermaßen. Okay, dann kommt jetzt der letzte Versuch. Woher willst du das wissen? Am Tag der Eröffnungszeremonie war es genauso. Wie kannst du wissen, dass alles gut ist? Das kannst du nämlich nicht wissen. Kann jemand einfach entscheiden, dass alles gut gehen wird? Danach mussten wir aber wieder los, denn ich hatte heute nicht so viel Zeit über. Wir konnten leider deshalb auch nicht bei der Preisverleihung anwesend sein. in Gumminasai! Ach ja, wir hatten Danny vorher auch aufgegabelt und sie hatte auch bei dem Wettbewerb mitgemacht. Nachdem wir also den Sprechraum verließen, stand noch eine wichtige Sache an. Wir waren jetzt gerade im Synchronsprecherraum. Und ich habe ein bisschen synchron gesprochen, das habt ihr gerade gesehen. Ähm, jetzt gehen wir nochmal nach oben, denn ich muss. Äh, ich muss Danny, jetzt um mein Mario Kart Double Dash, auf die. Das ist ja klatsch. Ich kann Du wirst verlieren. Ja, sicher. Okay, ich gewinne, ich gewinne. Oben im Games Room hielten Danny und ich unsere Revanche ab in Mario Kart Double Dash. Später sangen wir dabei auch alte Cartoon-Openings, wie zum Beispiel die Gummibärenbande. War echt witzig, leider habe ich das nicht aufgenommen. Damit war auch Tag 2 mehr oder weniger gelaufen, denn ich musste noch zu einem Geburtstag und daher früh abhauen. Ich hatte aber nicht vor, viel zu trinken, denn ich musste ja schließlich noch am nächsten Tag früh aufstehen und wieder zu Nikon zurück. Guten Morgen. Ich fühle mich wie Scheiße. Aus einem wichtigen Grund. Oh. Und zwar habe ich bei mein, mein, meinem Kumpel gestern Geburtstag gefeiert und vielleicht etwas zu viel getrunken. Ich krieg meine Augen gar nicht auf. Oh, fuck, ich. Ah. Und heute muss ich noch zur, Ga zur Gamescom. Heute muss ich noch zur Nikon... Ach oh, man. Fuck. Tötet mich. Ich will nicht. Ich will einfach nur sterben. Gut, vielleicht habe ich das eine oder andere Bier getrunken und den einen oder anderen Jägermeister-Shot gekippt und vielleicht auch ein paar Mal beim tequila tecken verloren und bin dann betrunken schlafen gegangen. Ja, okay, ich weiß, es war dumm. Zufrieden? Schaut euch dieses Gesicht an. Schaut euch diese geschwollenen Augen an. Ich sehe aus wie eine verdammte Cracknutter im kalten Entzug. Ich habe für meine Dummheit bezahlt. An Tag 3 besuchten wir als erstes den Synchronsprechraum, weil ich eigentlich gehofft hatte, in dem Workshop kodo sensei von Assassination Classroom sprechen zu dürfen. Dürfen, weil ich am Vortag ja früher weg musste und da nicht mehr mitmachen konnte. Leider ging es nicht mehr. Dafür haben wir Szenen aus einem anderen Anime gesprochen. Der von Engeln und Kindern in der Erde und einem Mann mit Augenklappe und einer kirchlichen Chormusik und einem anderen Engel, der eine Tannenbaumfriese hatte und dem Circle of Life handelte. Beste Beschreibung ever. Wir stellten uns an und sprachen nacheinander immer einen Satz, egal ob der Charakter männlich oder weiblich war. Irgendwann war es mir zu langweilig, also beschloss ich in der nächsten Szene meiner Ollen ihren ganz eigenen sprachlichen Charme zu verpassen. Es geht nicht. Nein. Das klingt auch gleich viel besser. Falls einer von einem Vertodungsstudio zuschaut, schreibt mir. Disney, braucht ihr noch einen neuen Mickey? Hollywood-Reif, sag ich euch. Spaß beiseite. Es ging mega lustig und entspannt dort zur Sache und wir haben nur rumgeblödelt, so dass am Ende ein echt schräges, aber witziges Produkt dabei rauskam, über das wir selber lachen mussten. Damit war der Workshop dann auch endgültig beendet. Achso, ja, ich habe übrigens auch beim Synchro-Wettbewerb den ersten Platz für die männliche Stimme belegt. Hallöchen, da bin ich wieder. Ich komme gerade aus dem Workshop. Es ist Sonntag. Ich komme gerade aus dem synchro Workshop. Workshop wir haben, äh... Alle so ein Anime synchronisiert, so nacheinander haben wir uns aufgestellt und jeder durfte dann halt immer so wieder ein paar Sätze sprechen. Das war ganz witzig, wir haben auch viel rumgeblödelt und ich habe auch ein bisschen Michael Jackson gemacht. Ähm, am Vortag habe ich ja bei diesem Synchro, äh, Synchronsprechwettbewerb mitgemacht und ersten Platz gelegt. Belegt. Yeah, wow. Mhm. Mein zweiter erster Platz. Hier, äh, jetzt fehlt noch der Sturfwettbewerb den muss ich auch noch rocken, aber der, ist leider, der findet leider heute nicht statt, deshalb äh, mache ich das nächstes Jahr. Ähm, ja. Wir haben da, da waren wieder das gleiche Poster, was ich halt vom wasabi Es-Wettbewerb bekommen habe, drin. Und ein Poster von Kimi Nama. Your name, your name. Das unboxe ich dann zu Hause. Dann war da drin noch ein Foto von... Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist das wahrscheinlich ein Anime-Film oder so? Keine Ahnung. Dann haben wir noch ein kleines, schickes Notizbuch von Captain Future. Und Wir haben einmal einen zwei Manga haben wir bekommen. Nee, äh, wir haben einen Manga bekommen, Twin Star, Exos. Oh, Exoschisto! Ja, Clarht. Das ist äh, Band 6. Warum 6 und nicht 1, keine Ahnung, habe mich nicht. Klanert. Und eine DVD von Clarhs. Gleich meine Müll damit. Fuck, es ja nicht, dann rastet viel aus. Hat uns Spaß. Egal, ich wollte es ja schon immer mal gucken, jetzt kann ich es endlich sehen. Hoffentlich nicht in Deutschland, sonst werfe ich es wirklich in den Müll. Am letzten Tag ging die Nikon leider nur bis 17 Uhr und kurz davor versammelten wir uns alle noch in dem Bühnensaal, wo die Sieger der letzten Wettbewerbe gekürt wurden. Es gab abschließende Worte, Danksagungen von den Moderatoren, den Besuchern und dem Staff gegenüber, schlechte Flachwitze und viel Geklatsche. An dieser Stelle will ich als Besucher und YouTuber auch euch vom Personal danken. Ohne euch würde die Nikon nicht existieren, zumindest nicht in der großartigen Form, wie ich sie erlebt habe und ich hoffe, dass sie wächst und gedeiht und es nächstes Jahr noch mehr zu erleben gibt. Danke für all die kleinen Events, danke an das coole Moderationsteam, vielen Dank aber auch an all die Händler und Mitbeteiligten der Workshops und Stände. Das war meine erste Nikon, meine erste Anime- und Manga-Convention überhaupt und es war eine fantastische Convention. Irgendwie bin ich aber noch nicht zufrieden. Irgendwas... Fehlt noch. Ich will ein richtig cooles Item haben. Hm. Perfekt. Ich, hab ich, hab ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Come on, weakling! <lacht> Die Fett und Scum! Scheiße, scheiße, scheiße! Eat this fetten! Schnucki! Wir müssen weg!